Wie kann ich in meinem OpenOLAT-Kurs ein Forum nutzen? Zunächst gehen Sie dafür wieder in den Kurseditor, so wie ich das im Video zum Erstellen eines Kurses gezeigt habe. Und im Kurseditor, da gehen Sie über Administration, Kurseditor hin. Dort haben Sie dann die Möglichkeit hier zu klicken auf Kursbausteine einfügen. Bei den Kursbausteinen finden Sie unter dem Punkt Kommunikation und Kollaboration finden Sie das Forum. Wenn Sie ein Forum hier auswählen, dann sieht das Ganze hier so aus. Sie haben dann die Möglichkeit, unter Titel und Beschreibung einmal einen Titel und eine Beschreibung eben einzufügen und Sie können dann hier Sichtbarkeit, Zugang und Konfiguration noch weitere Dinge einstellen. Das benötigen Sie im Normalfall nicht. Sie können dann direkt in Ihren Kurs wechseln, also den Editor verlassen und hier oben auf Ihren Kurs klicken und dann sich diesen Baustein direkt mal angucken, das Forum. Ich habe hier jetzt schon zwei Diskussionsthemen eingefügt. Bei einem Forum kann jeder Teilnehmende des Kurses jetzt Diskussionsthemen eröffnen. Das heißt, hier so einen Diskussionsthread aufmachen. Ich zeige das einmal, wie das geht. Man klickt hier drauf und kann dann einen Titel für dieses Diskussionsthema eingeben und dort einen Beitrag formulieren. Ich schreibe jetzt hier mal Thema 3, weil ich schon zwei Themen dort drin habe und kann dann hier einen Beitrag formulieren. Wichtig ist hier, bei diesen Beiträgen haben Sie relativ viele Möglichkeiten. Sie können also nicht nur Text schreiben, sondern Sie können den Text auch beliebig formatieren. Hier sieht man die ganzen Möglichkeiten dazu, inklusive auch Tabellen, die man einfügen kann, Smileys, man kann Links hier einfügen und so weiter. Und wichtiger Punkt, was auch immer möglich ist, ist hier Dateianhänge auszuwählen. Ich persönlich nutze das zum Beispiel in, Kursen, in meinen Kursen für die Bereitstellung der Musterlösungen durch die Studierenden. Also Sie haben hier die Möglichkeit, einen Baustein zu nutzen, bei dem jeder, der im Kurs angemeldet ist, eben beliebige Materialien auch hochladen kann für die anderen. Ist also nicht nur als Diskussionsforum nutzbar, sondern auch zur Bereitstellung von Materialien durch die Studierenden für alle anderen im Kurs. Ich klicke hier einmal auf Speichern, dann sieht man, dass dieses Diskussionsthema hier erstellt wurde. Und jede Kursteilnehmerin, jede Kursteilnehmerin kann jetzt hier ähm, auf diese, diesen Beitrag antworten. Entweder antworten mit Zitat oder ohne Zitat. Und eigene Beiträge können auch editiert oder gelöscht werden. Sie als Moderator sozusagen, also als Autor dieses Kurses, haben noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar können Sie hier oben auch Diskussionen beenden, verbergen oder Diskussionsbeiträge bzw. Threads hier priorisieren. Das würde also heißen, dass die immer oben angezeigt werden in dieser äh, Liste der Themen. Normalerweise ist es so, dass immer die neuesten Themen oben angezeigt werden. Soweit zur äh, Einführung in das Thema Foren. Wenn Sie immer informiert werden wollen, wenn jemand etwas Neues im Forum geschrieben hat, dann haben Sie hier die Möglichkeit, wie übrigens auch bei allen anderen Bausteinen in OLAT, hier oben bei den Änderungen auf Ein zu klicken. Auf Ein äh, zu klicken und dann haben Sie sozusagen alle Änderungen abonniert und werden jedes Mal per E-Mail informiert, wenn jemand etwas Neues im Forum geschrieben hat. Soweit als Einführung zu den Foren in OpenOLAT. Viel Erfolg bei der Anwendung!